Denkblasen Folge 5, heute zum Thema Neid. Mein Name ist Branko Czanak und auf der anderen Seite der Leitung wie immer Katharina Weber. Guten Morgen Katharina. Moin Branko. Bist du ein neidischer Mensch? Manchmal ja. Wenn ich Mensch, also ich bin ja meistens hier draußen sehr bescheidenen Lebensumständen. Das haben wir auch bewusst so gewählt. Und manchmal habe ich aber auch so eine Sehnsucht nach ein bisschen Luxus oder Verwöhnen. Und wenn ich dann in eine Umgebung komme, wo das ist, dann kann ich da schon mal so ein Aufblitzen von, ähm, von Neid bei mir erleben. Und sobald ich wieder zu Hause bin, ist es vorbei. Weil ich dann sehr schön äh, wieder erinnert werde, warum wir uns für diesen Lebensstil entschieden haben. Mhm. Wo, ja. wo wohnt dein Neid? Wo, wo fühlst du ihn im Körper? Oder wie, wie was für eine Farbe hat er? Also, ich fühle ihn eher in so einem Bereich, als wenn da so ein Pendeln wäre zwischen Herz und Kopf. Mhm eine Farbe eher gelb-grüner Bereich. Also so der Klassiker, ähm, von, ja. ja. der Klassiker, eher. Ne? Deswegen ja vielleicht auch. Obwohl ich immer gar nicht sag, also wirklich ganz genau weiß, warum wir diese Farben haben. Warum wir grün von Neid werden, ne? Ja, ich, mir fällt da gerade ein, ähm, es könnte vielleicht was zu tun haben mit intuitiver Wahrnehmung der Chakrenfarben. Mhm. Ja. Aber ich bin mir da nicht wirklich sicher. Also, ne. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, also es, sagen wir mal so, das Thema Neid stand schon, glaube ich, äh, von Anfang an fest, dass wir das in relativ naher Zukunft dann oder relativ bald ähm, bearbeiten würden. Ich finde das auch eine total interessante, eine total interessante Emotion. Ich habe nur für mich jetzt äh, in der Vorbereitung noch mal irgendwie gemerkt. Deswegen fragte ich so platt, bist du ein neidischer Mensch? Ich würde mich selber nein, nein, nein. überhaupt nicht als neidisch bezeichnen oder ich merke es nur nicht, weil so in der Vorbereitung habe ich auch gelesen, Neid kann auch oft was sein, was unbewusst abgeht, was, was vielleicht tritt es mir überhaupt nicht ins Bewusstsein. Aber irgendwie habe ich äh, gar nicht für mich den Eindruck, irgendwie ein neidischer Mensch zu sein. Ich bin eher jemand, der. Sehr begeisterungsfähig ist und ähm, äh, dann irgendwelche Sachen, die er sieht, bei anderen auch dann toll findet und dem er nacheifert, im, so im Guten, so im Oh, toll, super. Also so ein. Mhm. Ähm, mhm. Manchmal sagt man ja auch, boah, ich bin da, beneide ich dich drum. Und eigentlich ist es so eine eher eine Form von Bewunderung, ist das so, ne, und ein Ansporn. Also ja Grüne, gut, das, dieser... sind jetzt, das sind jetzt diese beiden Formen, ähm, wie man schon mit Neid umgehen kann. Ich will eigentlich auch nicht sagen, dass ich ein neidischer Mensch bin, aber es tauchen, wie ich sagte, so Funken auf. Im Prinzip mhm. glaube ich, ähm, bin ich auch kein neidischer Mensch. Aber vielleicht gucken wir einfach mal, was, was die Definition von Neid ist. Was sagt denn Vicky? Unter Neid versteht man das moralisch vorwerfbare, emotionale Empfinden, die Besserstellung anderer Personen oder Gruppen sei ungerechtfertigt. Ja? Mhm. Ähnlich ist der Begriff der Missgunst, fehlt es aber am ethischen Vorwurf des Verübelns, spricht man auch von Unbehagen gegenüber Vorteilen anderer, die man selbst nicht hat. Das ist eigentlich, äh, Neid heißt, und davon, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Variation von dem, was wir beiden gerade eben besprochen haben, nämlich, ähm, wenn, wir, wenn du sagst, oh, das ist aber geil, dass der das kann, oder das ist toll, das möchte ich auch können, und ich übe mich daran, das zu erlernen, mhm. ja, dann ist es nicht die Bewertung, dass das, was der andere kann oder hat, ungerechtfertigt ist. Ja. Das der ist Punkt ist, glaube ich, ach, wie es in Harry Potter teilweise der Ronald Weasley macht. Und sagt, Harry, der kriegt immer den ganzen Ruhm und jetzt ist er auch noch Teilnehmer in diesem äh, äh, Tree-Wizard-Turnier. Ja, genau. Ja. Und das ist alles unfair und das ist gemein und das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, dass der das alles hat. Ja. Aber das ist Neid in diesem Sinne. Aber Neid hat ja, ja so gesehen dann auch immer was mit Wertvorstellungen zu tun. Ich meine, wenn es überhaupt gar nicht einem also gesellschaftlicher Wertvorstellung, aber auch meiner individuellen. Ich kann ja nur etwas um jemanden um etwas neiden, dem ich überhaupt den Wert beimesse, oder? Ja klar. Also nur dann, wenn ich etwas selbst als erstrebenswert definiert habe. Mhm. Also wenn es für mich einen hohen Wert hat, bin ich neidisch. Ich bin ja nicht neidisch auf, äh, darauf, dass der andere sich im Bein gebrochen hat. Ähm, wobei ich mir ähm, jetzt mal gleich mal was konstruieren könnte, wie man auch darauf neidisch sein könnte, dass er sich ein Bein gebrochen hat. so ne? Ja, vielleicht, weil er dann äh, erstmal eine Zeit lang ins Krankenhaus gehen kann und eine Auszeit hat. Und ich wünsche mir auch diese Auszeit. Oder Aufmerksamkeit also bekommt, die ich nicht kriege oder eher, so. Ja, ne? also man ist dann vielleicht nicht wirklich neidisch auf das geborene Bein und die Schmerzen, die der andere dadurch hat. Ja und die Einschränkung, die der dann hat, sondern auf das, was der bekommt, was ich nicht habe, was vielleicht ein Sekundäreffekt ist. Hm. Ja? Ich würde aber nochmal an dieses mit dem Ungerechtfertigt anknüpfen wollen. Also ungerechtfertigt, a, dann habe ich schon ein Urteil gemacht, was dem anderen zusteht, was Gerechtfertigt ist und was nicht gerechtfertigt ist, und dann schaue ich mir an, oder wäre es wichtig anzuschauen, was ist da eigentlich meine dass der andere eine Pause hat? Ist es vielleicht, wo ist da mein Messwert, wenn er sich das Bein gebrochen hat? Ja, ja? Ähm, wie viel Pause ist einem anderen zuzubilligen oder nicht? Ja es also, setzt das Konzept voraus, dass ich ein Recht darauf habe, andere zu beurteilen. Was ja auch wiederum mit Wertvorstellungen zu tun hat oder dem, was wir, wie wir glauben, wie die, was eine gerechte Verteilung von ja, Sachen, Ressourcen, ja. Möglichkeiten also, ist. Ne? Genau Wertvorstellungen in zweierlei Hinsicht. Erst einmal die Wertvorstellung, das Konzept darüber, eine Ahnung zu haben, was recht und billig ist, mm. was im anderen zusteht. Dann äh, eine zweite Wertvorstellung darüber, was für mich begehrenswert ist oder erstrebenswert ist. Mm. Und das hat was zu tun mit wie immer, meinen Bedürfnissen und meinen ähm, Handlungsstrategien. Ja, mm. Also, wenn ich das, das weiß, ja, eigentlich mein Neid ist ja ähm, so gesehen, gibt es keinen, gibt es ja nur diesen persönlichen Neid. Es gibt ja keinen, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Es ist nicht, ähm, es, es verweist ja im Grunde immer, der Beneidete ist der. Was für eine Verantwortung kommt dem im ganzen Spiel zu? Ich meine, es ist ja eigentlich, es ist nicht eigentlich das Problem des unbefriedigten Bedürfnisses auf meiner Seite und nicht äh, des vermeintlichen Überflusses oder tatsächlichen Überflusses auf der Seite des Beneideten. Richtig, sehe ich auch so. Wobei, wobei, ich glaube, wenn man in einem, ich sage das jetzt mal keck, höheren menschlichen Evolut Evolutionsstadium ist. Also wenn man schon ein etwas reiferer und entwickelter Mensch ist, mhm. dann wird man sehr schnell ein Bewusstsein darüber haben, dass es ähm, im Sinne einer Balance stimmig ist, dem anderen von meinem großzügig abzugeben so als Voraussetzung überhaupt gar keinen Neid erst entstehen zu lassen. Sondern, ja, das, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht erreichen, weil es wird immer Menschen geben, die ein Bedürfnis haben und einen Mangel spüren äh, im Verhältnis zu etwas, was ich habe. Ja. Oder was ich mir. Ja. So, das kannst du, glaube ich, nicht verhindern. Ich glaube aber, dass ein großzügiges Handeln, ein großzügiges Herz, ähm, einfach in diese Welt eine Qualität von insgesamt mehr Balance bringt. Ja. ja? Also ich spiele da im Internet äh, bei so einem Spiel mit. Mhm. Muss ich ja mal eingestehen. Ich bin ein Spielkind. On Online-Gamerin -Online bist du. Genau, ich bin eine Online-Gamerin. Mhm. Und ähm, ich oute mich jetzt hier. <lacht> Und ich bin da in einem Spiel, wo man unter anderem eine Wirtschaftssimulation aufbaut. Mhm. Verrückterweise spiele ich in so einem Spiel mit. Und da ist es aber üblich, zum Beispiel, dass man in der Gilde, in der man ist, einfach sagt, ich brauche jetzt ja, oder hat jemand ne, Getreide oder Wasser und schon kriegt man, wird man von allen Ecken und Enden zugeschüttet mit Wasser oder Getreide oder was es sonst ist, hm. weil die Leute einfach Freude daran haben, ihre anderen Menschspieler zu unterstützen und zu teilen von dem, was sie im Überfluss haben. Und wahrscheinlich ja. ist es dir eine wenn so, ein, so, wenn so ein Aufruf aus einer anderen Ecke kommt, dir wahrscheinlich eine große Freude, äh, den anderen diese Freude dieser Freude wieder teilhaftig werden zu lassen. Genau. Also die Stylen, die großzügig miteinander umgehen, ist eine wunderschöne Qualität. Und ich glaube, das ist ein Teil von dem, wo Menschen in diesen Online-Spielen einfach schon mal in einer virtuellen Welt diese menschliche Qualität pflegen können. Hm. Ja. Es ist irgendwie völlig verrückt, äh, vor 2000 Jahren... Äh, als das gepredigt wurde oder geübt wurde, hat man nie an eine virtuelle Welt gedacht. Und es ist sicherlich noch ein großer Unterschied zwischen einer virtuellen Welt und einer realen Welt. Nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel für mich auch erlebt, also wenn wir hier aus unserem Garten Sachen einkochen, ja. Wenn ich die verkaufen will, Marmelade oder Chutneys oder Säfte oder Fruchtpapier oder was auch immer oder Gemüse, Mörchen, Äpfel, Obst, wenn ich das verkaufen will, dann muss ich bestimmten Erwartungen entsprechen, mhm. was das Aussehen des Produktes angeht, was die Qualität des Produktes angeht und so weiter. Mhm. Darauf habe ich gar keine Lust. Das fängt ja schon das damit macht's. an, dass du gewissen Auflagen rein, rein rechtlicher Seite schon unterliegst. Ne? Richtig. So. Da habe ich gar keine Lust. Es ist mir alles viel zu viel Stress. Wenn ich Überfluss habe und den eingekocht habe, dann verschenke ich das einfach. Hm. Weil dann habe ich diesen ganzen Stress nicht. Ja? Ich gebe es einfach weg. Und vielleicht schenkt mir irgendwann einer was zurück und wenn nicht, ist auch gut, weil es ist mein Überfluss, den ich vielleicht in der Zeit, die das dann haltbar ist, gar nicht aufessen kann. Hm. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das, was damit einfach wie gesagt zu tun hat, wenn wir alle uns in sowas üben und es das praktizieren, dass die Welt ein bisschen ausgeglichener wird, was aber nicht verhindern kann um das nochmal zu sagen, dass irgendeiner neidisch darauf sein kann, dass wir ja nun einen Garten kriegen dürfen hm. und Produkte daraus ernten dürfen. Ja, man könnte ähm, ja aber auch auf, deine, man könnte auch auf deine Großzügigkeit neidisch sein. Ne? Zum Beispiel könnte man auch. Ne? Und da kann, das kannst du ja erst und, recht nicht, ähm, nicht verhindern, so ne? Ich bin mir nur gar nicht sicher, ob wenn wir nach der Definition, die vorhin sind, also ob man da bei so einer Charaktereigenschaft überhaupt das Wort Neid benutzen kann. Weil die Charaktereigenschaft irgendwie nicht mit einem, mit einem Wert von gerechtfertigt oder ungerechtfertigt eingefangen werden kann. Das, das ist aber eher diese Definition, die Richtung... Ähm dieser also sowas, was so als mit dem politischen Kampfbegriff Sozialneid immer so abgebügelt wird. Das ist ja auch eine große Triebfeder darin, äh, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Ne? Ähm, das, ja, was aber ich wie kann man auf eine Charaktereigenschaft neidisch sein? Also das ist, wie kann das man macht nicht darauf neidisch sein, dass du so ein, so ein IT-fitter Mensch bist. Das kann ich dir, das kann ähm. ich dir erklären. Wie man darauf neidisch sein kann, ja das ist ja gerade in der Definition steckt es ja drin, dass ähm, ähm, wenn, ich, wenn, wenn der mit der, der mich beneidet darin, äh, die Wertvorstellung hat, dass das ein, ein erstrebenswerter Charakterzug ist, dann macht er das ja im Vergleich zu seinem Mangel vielleicht in dem Bereich und da kann man natürlich dann auch auf Großzügigkeit neidisch sein, äh, weil es eine tatsächliche gegenüber meiner eigenen Kniepigkeit wenn ich jetzt der Neidende bin ja, gegenüber meiner eigenen Kniepigkeit, auf dich Großzügige, ähm, ist das eine Besserstellung. Du bist besser gestellt. Und das sagt ja genau die ähm, Definition, dass das ein, ein Empfinden ist, ähm, die auf die Besserstellung einer Person oder einer Gruppe abzielt. Moment, das ist nur ein Teil dieser Wikipedia. Und zwar, sondern die ungerechtfertigte besserstellung und das ist ein großer unterschied deswegen würde ich gerne noch mal für gleich einschließend für ein paar augenblicke das augenmerk darauf richten also wenn es dann um charaktereigenschaften geht welchen begriff man dann denn vielleicht besser Benimmt, anstatt Neid. Hm. Weil Neid hat, glaube ich, was damit zu tun, dass das, was der andere hat oder ist, ungerechtfertigt ist. Vermeintlich. Und man könnte höchstens also ungerechtfertigt auf Großzügigkeit, also auf Großzügigkeit neidisch sein, wenn man sagt, die kann sich eigentlich diese Großzügigkeit gar nicht leisten. Das ist ungerechtfertigt, dass die, dass die so großzügig ist, weil die kann sich das, die hat gar nicht so viel Ressourcen, dass sie sie verschenken könnte. Ja, dann, aber auch da wird es, von meinem Gefühl her, wird es schräge. Also es ist offensichtlich eher für materielle Güter gedacht oder für einen Status. Also, dass man Einfluss hat und eine Position hat, die man sich nicht mühselig erarbeitet hat. Oder wo der Erarbeitungsprozess nicht für alle transparent und nachvollziehbar ist, hm. warum man so viel Rang und Einfluss hat. Bei Charaktereigenschaften, glaube ich, kann man nicht wirklich von Neid sprechen. Ich glaube, also, da ich muss man bin schon, also einen ich hab, anderen Begriff wählen. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin ähm, genau dem schon ausgesetzt gewesen, dass ich Jahre später von einem Schulfreund erfahren hat um was für Charaktereigenschaften, warum manche Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind zwischen uns und dass mhm. sie mit seinem Neid auf meine Charaktereigenschaften zu tun haben. Das war dann, Da waren wir einfach in einem, in einem Reifegrad angekommen, dass wir das thematisieren konnten und das hat auch mhm. nochmal einfach ganz viel für das gegenseitige Verständnis gebracht, aber das genau war da, ist da ein Umstand gewesen so. Ne? und deswegen, ich glaube schon, dass man auf, auf Charaktereigenschaften eines anderen neidisch sein kann, weil ich ich äh, verstehe das so, dass Neid halt aus dieser Bewertung entsteht ne? und das ist ähm, der hat, du, du verkürzt das auch, der hat was, was ich nicht habe Ja Okay. Also äh, was das heißt verkürzen, ich meine ist das... Äh, verkürzen ja, weil Ich, ich habe aus der Wikipedia-Diskussion, aus der Wikipedia-Definition immer noch den Begriff ungerechtfertigt. Sei, dabei. Ne? sei, potenziellerweise, vermeintlich von dem der Neid neidet. Hier steht, unter Neid versteht man das moralisch äh, vorwerfbare Empfinden, die Besserstellung einer anderen Person oder Gruppe sei ungerechtfertigt. Das ist ja nicht tatsächlich so. Wenn es tatsächlich ungerechtfertigt ist, dann ist Neid, glaube ich, wirklich der falsche Ausdruck. Dann ist es zum Beispiel, ähm, das, ist, das, das ist dann Ungerechtigkeit tatsächlich. Mhm. Weil wir haben ja äh, in, unserer, in unserer Gesellschaft gewisse, in unserer heutigen Gesellschaft, gewisse Grundsätze, gewisse Wertvorstellungen ähm, äh, von Gerechtigkeit und von Chancengleichheit. Und wenn an diesen... Mhm. Regeln gerührt wird, weil ähm, potenziellerweise jeder die gleichen Chancen haben soll, wenn in diesen Regeln durch was auch immer gerührt wird, ähm, empfindet man das, glaube ich, eher als Ungerechtigkeit, dass Neid da auch eine Rolle spielt in diesem mhm. basalen... Mhm. Ich meine, es gibt ja, auch, ja. gibt ja auch Untersuchungen darüber, andere Tiere, nicht nur dem Menschen, steht ja zu neidisch zu sein. Es gibt auch andere Tiere, die neidisch sein können. bloß dieses, was dann mhm. in die Missgunst geht und jemand absichtlich darum Schaden zu wollen für das, was er hat. Mhm. Das ist was, was du mhm. auf der biologischen Ebene dann vielleicht nicht auf der auf dieser mhm. ähm, tierischen Ebene nicht findest, sondern was eher so höhere Kulturdinger anspricht. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, dass wir unterscheiden müssen zwischen Neid als als äh, emotionalen Impuls, den ich persönlich habe, aus meiner persönlichen Situation heraus und einer zum Beispiel, wie auch immer gearteten, gesellschaftlichen Ungerechtigkeit. Mhm. Zum Beispiel, dass das, weiß ich nicht, bestimmte Personengruppen ähm, ähm, weniger Steuern zahlen müssen als andere Personengruppen. Dass mein Papa mhm. viel mehr Steuern zahlen musste, zeitlebens, als ich, nur weil er Arbeitnehmer ist und ich bin selbstständig. Ich weiß nicht, ob das gerecht ist. Mhm. Ja. Mhm. aber deswegen, ähm, ja. deswegen könnte mein Vater natürlich neidisch auf mich sein, aus seinem eigenen Mangeldenken heraus was er nicht ist, äh, oder man könnte als auf der politisch gesellschaftspolitischen Ebene das hinterfragen und sagen ist das denn gerecht? Ne, und das ist ja das, was dann immer als Neiddebatte abgetan wird, so was oft eine, eine Gerechtigkeitsdebatte sein müsste, aber von denen abgebügelt wird, die sich natürlich nicht fragen lassen wollen, ob ihre Privilegierung denn überhaupt gerechtfertigt ist und ähm, ich glaube, in so einer Betrachtung muss man dann auch noch einbeziehen, was dann im Umgang mit Nahe zu tun hat. Also erstmal, dass man die Lebensumstände des anderen nicht so genau kennt. Ne? Was spielt für den alles noch eine Rolle? Weil zum Beispiel ein Arbeitnehmer hat eine ziemlich oder relativ sichere Situation, nämlich dass er regelmäßig berechenbar, verlässlich, im Normalfall verlässlich, sein Einkommen bekommt. Mhm. Während man als Selbstständiger ständig in so einer Situation ist, ähm, habe ich nächsten Monat noch die Taler, die ich diesen Monat habe. Mhm. Ja, mhm. Hab, Erhalte ich mir den Kunden? Ja? Oder findet der Kunde ein besseres, billigeres Angebot? Mhm. Oder habe ich den einfach im Moment mal verärgert und der äh, sucht sich jemand anderen? Also ich habe ja. als Selbstständiger ein sehr viel höheres Risiko zu tragen als ein äh, Angestellter. Ja, und wenn wir das sind das einfach auch Elemente, die in eine Betrachtung einbezogen werden. Ja, wenn wir sorgen, das auf der Ebene diskutieren, dann sind wir glaube ich auf dieser, auf der gesellschaftspolitischen Gerechtigkeitsebene wenn aber pauschal gesagt wird, ja, diese Selbstständigen, die fahren sowieso immer dicke Autos und ähm, machen das auch noch hm. auf meine Kosten. so das ist dann das ist tatsächlich diese persönliche Neidebene. Ne? Ja, das glaube ich auch. weil und das ist dann genau der Punkt, wo Neid entsteht äh, durch vergleichen und dann, ich fange an zu vergleichen, ohne wirklich die einzelnen Elemente in Betracht zu ziehen. Mhm. Was ist denn mit dem, mit dem Selbstständigen? Warum fährt er ein dickes Auto? Aber äh, der Selbstständige, der vielleicht das dicke Auto fährt, weil er nicht siebeneinhalb oder acht Stunden pro Tag arbeitet, sondern vielleicht weil er vielleicht 14 oder 16 Stunden am Tag arbeitet, ähm, das bedenkt dann keiner. Mhm. In Amerika sind die meisten Leute, Anders als in Deutschland. Die meisten einfachen Leute gezwungen, zwei volle Jobs zu haben. Mm. Zweimal acht Stunden. Und die haben vielleicht eine Woche Urlaub pro Jahr. Mm. Nicht wie in Deutschland vier oder fünf Wochen. Da sieht man einfach Oder auch die, vielleicht sogar sechs Wochen. Die unterschiedlichen, den unterschiedlichen Status, den sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit auch haben kann, aus ganz diskutierbaren und begründbaren Positionen heraus, ob ich die jetzt gut mhm. oder schlecht finde. Ne? Aber mhm. das prägt natürlich auch, auch dann Gesellschaften, in, in welcher Form damit umgegangen wird. Es ist ja mhm. sogar so, ähm, dass äh, es Soziologen gibt, die auf dem Standpunkt stehen, dass durch den persönlichen, individuellen Neid und ähm, der Furcht vor beneidet werden oder vor diesem Neid der anderen überhaupt sich so soziale Strukturen und Gruppenstrukturen überhaupt erst bilden konnten. Weil wenn du dann eine, eine Gruppe bildest, die ähm, den Ausgleich sucht und ihre Ressourcen teilt, von vornherein diesen Neid ähm, dämpft, Bildest du überhaupt soziale Strukturen das äh, also gibt gibt die fand das fand ich ein bisschen schräg aber, aber durchaus bedenkenswert dass ausgerechnet dieses negative Gefühl dazu führt dass ähm, nicht äh, Gruppen also dass, dass dass Gruppen sich überhaupt erst bilden und nicht äh, sich gleich wieder zerlegen sondern dass der der innerhalb der Gruppendynamik gesuchte Ausgleich des Beneideten und des Neidischen dazu führt, dass die sich aneinander binden und äh, gemeinsamen Weg suchen. Das fand ich ganz spannend. Um, um den Neid zu überwinden, mhm. weil sie gespürt haben, dass der Neid als solcher ähm, zu... Zerstörung und Störung von Beziehungen führt und von Gemeinschaften. Hm. Wenn die Gemeinschaft keinen Weg findet, um mit dem Neid konstruktiv umzugehen, Lösungen zu finden, zerfällt die Gemeinschaft. Ja. Das ist ja so ein bisschen was, was du beschreibst von deiner Gilde, von deinem ähm, Online-Game. Ähm, das ähm, wird ja geradezu zusammen, dieses Teilen ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Teil der Etikette, sondern ähm, ein Quell der, der, des Gemeinschaftsgefühls, des Zusammenhalts mhm. und der Freude. Mhm. Mhm. genau so ist es. Ja. Und was ich finde, was in so einer Betrachtung der Lebensumstände, also bei Neid oder Umgang mit Neid oder warum entsteht Neid, einbezogen werden sollte, ist, ähm, dass wir alle unterschiedliche Startpositionen im Leben haben. Mhm. Wir werden zwar alle biologisch geboren, aber wir werden alle mit unterschiedlichen, kleinen, unterschiedlichen Merkmalen geboren. Wir werden in unterschiedliche soziale Situationen geboren. Wir werden mit unterschiedlichen Begabungen geboren und Situationen in Situationen gestellt, die auch diese Begabung sehr unterschiedlich fördern. Hm. Also es gibt derartig viele Millionen von Variablen, dass aus meiner Perspektive äh, die Idee einer wirklich umfassenden sozialen Gerechtigkeit eine Illusion ist. Ich glaube, ja, Illusion, äh, <lacht> Illusion, ich verstehe ungefähr, wie du meinst. Ähm, ich würde es nicht Illusion nennen, sondern ähm, wenn das schon so große Bandbreiten sind und wir einfach ähm, ähm, von Natur aus unterschiedliche Startbedingungen haben, dann finde ich es aber wichtig, dass das, was wir als Gesellschaft tun können, getan wird, dass wir diesen Ausgleich hinkriegen, dass jeder den gleichen Zugang zu Essen, Unterkunft, Gesundheit, Partnerschaft, Bildung und so weiter hat, put, den potenziellen gleichen Zugang. Ähm, also ich, ich, ähm, ich bin sehr dankbar dafür und ähm, ähm, bin sehr stolz darauf, in einer Gesellschaft zu leben. Also wird ja immer gesagt, so, ah, die Chancengleichheit ist in Deutschland, die ist bedroht oder wir haben so, ähm, Ich betrachte es dann immer ganz gerne global. Global gesehen ähm, ist es einfach, vielleicht äh, schließe ich auch von mir auf andere. Meine, meine Eltern, äh, noch meine Großeltern waren Bauern. Meine Eltern waren schon ähm, Arbeiter und Angestellte. Und ähm, ich und meine Geschwister sind Akademiker, Freiberufler. Wir haben einfach in drei Generationen haben wir einen so rasanten ähm, sozialen Aufstieg hingelegt. Und, ähm, nicht, nicht nur innerhalb äh, der rein deutschen Gesellschaft, sondern wir haben eine ziemlich gemischte Familie. Ich bin nicht nur halber Serbe, ich bin sogar Achtel Amerikaner und so weiter. Ähm, also vielleicht schließe ich da von mir auf andere. Vielleicht ist das falsch. Aber ich ähm, erlebe hier genau das Gegenteil von dem, was oft behauptet wird, dass ich, äh, ich erlebe eine sehr hohe soziale Mobilität und ähm, eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, gerade weil die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft ähm, so darauf bedacht ist, sozialen Ausgleich zu schaffen und mir die Möglichkeiten überhaupt ausschließt. Tun muss ich es selber, gehen muss ich den Weg selber. Vom 10-Meter-Brett erstmal überhaupt hochklettern und dann runterspringen und dann auch schwimmen, das muss ich schon selber. Aber ich darf, es ist mir erlaubt. so ne. Und das, das ja. mag das mag ich sehr. Deswegen glaube ich nicht, dass, äh, dass Chancengleichheit eine reine Illusion ist. Wir dürfen Nein. uns nur keine Illusion darüber machen, dass wir jemals verhindern werden, dass es dicke, dünne, große, kleine, doofe, schlaue und sonst was für Leute gibt. So, ne? Also ich glaube, ich wollte das nochmal ein bisschen vielleicht ähm, spezifizieren, was ich meine. Hm. Die, die, die Möglichkeiten stehen aus meiner Perspektive im Verhältnis zum Globalen im Wesentlichen zur Verfügung. Mhm. Und jedes Individuum nutzt die Möglichkeiten anders. Mhm. Ja, es gibt Leute, also wir alle haben die Möglichkeit, auf der Straße uns an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Ja. ja? und einige tuckern ganz langsam hin weil sie gerade vielleicht entspannt sind und die landschaft genießen wollen oder was der teufel oder vielleicht mal nicht hetzen müssen und deswegen das umso mehr genießen langsam fahren zu können andere überschreiten ewig die, die geschwindigkeitsbegrenzung manche leute ähm, Gehen zur Schule und machen nur das Allernotwendigste, weil sie gar kein Interesse, gar keine Neigung, gar kein Verlangen haben, wirklich sich in die Dinge zu vertiefen und vielleicht auch keine Disziplin haben, die nötige Arbeit da reinzustecken. Mhm. Oder sie erfahren von ihrer Umgebung nicht die Unterstützung, also ich habe jetzt gerade gehört von, ähm, von einem aus dem Lebensgarten. die Tochter geht zum Gymnasium, der Vater arbeitet den ganzen Tag, der steht morgens um 6 Uhr auf, macht für die Kinder das Frühstück und äh, die machen ihren Tag und er ist den ganzen Tag bis abends 22 Uhr als Seminarleiter in der Regel am Arbeiten. Hm. So. Und die Schule erwartet von den Eltern, dass die sich jeden Tag mit den Kindern hinsetzen den Stoff erklären und mit denen die Hausarbeiten machen. Mhm. Und die Lehrer in diesem Fall, ich will es auch nicht verallgemeinern, bedenken nicht, dass sehr viele Eltern inzwischen berufstätig sind und es gar nicht können. Mhm. ja, ja. Ähm, Sondern da wird wechselweise eine... Aufgabe delegiert, die Eltern delegieren Erziehungsaufgabe an Schule ja. und Schule delegiert inzwischen Unterrichtsaufgabe an Eltern. Ja. Also es ist eine etwas verdrehte Welt. Was wieder diesen diesen und Punkt berührt, so sich nicht den, die, die Perspektive des anderen mal anzueignen und zu hinterfragen, wie geht es dem denn in seinem Leben, was wir eben schon hatten, ne? Genau, genau. So. Also, wir haben andere Begabungen und wir haben andere Startchancen und wir haben anderes Herangehen an die uns sich präsentierenden Chancen im Leben. Hm. Ja? Und wir haben Delegationen, wir haben Erbschaften, wir haben Geschenke. Hm. Ja. Also es gibt eine so große Variation von ähm, Elementen, dass man wirklich nur ein grobes Pattern, eine grobe Struktur vorhalten kann in der Gesellschaft für Menschen von Erreichbarkeiten. Mhm. Also dass Bildung verfügbar ist oder sowas. Ja, jeder könnte zur Musikschule gehen und sein musikalisches Talent erproben, hm. Aber nur wenige tun es und dann haben auch nur sehr ne, ne wenige den Drive, woher auch immer der kommen mag, um jeden Tag mehrere Stunden zu üben, um ein berühmter Musiker zu werden, der auch ein gutes Stück Geld verdient. Ja. ja? Das ist ja also die große Illusion, das finde ich illusorisch, dieses, ähm, es wird ja immer der, der, der, der das äh, vom Tellerwäscher zum Millionär-Mythos wird ja mhm. hier so gepflegt. Ne? Das ist ja das, was wir zum Beispiel auch in irgendwelchen Castingshows sehen und so weiter. Ne, ähm, mhm. Ich glaube, ein ganz, große, ganz großer Schritt in der persönlichen Entwicklung ist einzusehen, dass ich... Ähm, ähm, dass ich, ich bin kein Einstein, ich bin kein Beethoven, ich bin kein Usain Bolt, ich bin Branko, was mhm. immer das auch bedeuten mag. so ne. Und mhm. ich, da sind wir wieder eigentlich am eigentlichen Kernthema, am Neid angekommen, wenn ich mich ständig in den Vergleich mit anderen stelle, kann das positiv sein und eine Triebfeder für mein eigenes Handeln. Es kann mir aber auch mhm. den Blick auf meine eigentlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten versperren. Und wenn mhm. ich dann daran stoße, ohne sie bewusst zu realisieren, dann mit Neid zu reagieren. Und Neid ist ja auch immer eine Beschuldigung des Anderen. Ne? Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Und es hat was damit zu tun, dass man, also das unterstelle ich jetzt mal, dass man dem Anderen etwas neidet. A, weil man die Lebensumstände nicht kennt. Okay, das haben wir genügend diskutiert. Mhm. Und B, weil man nicht sieht, wie viel er gearbeitet und gemacht hat um diesen Moment zu erreichen, den ich ihm beneide, hm. den ich ihm neide. Und die Menschen dann in diesem Gebiet, die Neider, vielleicht selber gar nicht das Engagement, die Energie, den Aufwand hineingesteckt haben, um an diesen Punkt, an diesen, in Anführungszeichen, Reichtum zu gelangen. Hm. Ich glaube, Neid hat ähm, was zu tun mit etwas haben wollen, ohne dass man die Arbeit da reinsteckt. Sicher auch, ja. Also dass man dass man das, dieses, diese, diese, diesen Impuls ummünzt in eigenes Handeln. Mhm. Mh. Und heftiges eigenes Engagement. Mhm. Also dass man wirklich hart dafür arbeiten muss um etwas zu erreichen. Und gleichzeitig ist es so, und das ist ja das, was das Ganze auch so schwierig macht, also harte Arbeit muss nicht unbedingt zum Erfolg führen. Mhm, genau, deswegen ist dieser, dieser Mythos ja. Tellerwäscher Millionär ist so, äh, es lockt so viele in so eine geistig-emotionale Falle. Ne? Mhm. Und dann kann man natürlich jetzt mal äh, sich Gedanken machen darüber, was sind Erfolgsstrategien. Was muss neben der harten Arbeit noch dazukommen, um Erfolg haben zu können? Und da gibt es natürlich ein Riesen mehr von Informationen und Einstellungen und Meinungen und Ratgebern und Techniken und hast du nicht gesehen. Hm. Aber ähm, das ist einfach, ähm, wo ich denke... Hm. Sag eine, sag eine, die dir, äh, ich, mir ist auch gerade eine eingefallen. Komm, wir sagen jeder eine, was wir glauben, was neben harter Arbeit äh, noch ein, eine Voraussetzung wäre oder ein, äh, etwas, was wir tun können. Mir ist eingefallen, also was ein ganz groß, bei mir eine ganz große Triebkraft ist, ist Leidenschaft. Ist die Liebe zur Sache. So Und dann ist es gar nicht mehr schlimm, das ist wie hier mit dem Podcasten, ähm, und wenn es keiner hören würde, ich würde es trotzdem machen, weil es meinem Naturell entspricht, weil es mich leuchten lässt, weil mhm. ich ah, ich, das, weil es schön ist, so, ne? Das finde ich immer ganz wichtig, so, wo ist deine Leidenschaft, geh deinen Leidenschaften nach und wo, wo, dem hinterher, wo dein Herz schlägt, das deutet, glaube ich, darauf hin, wo, wo auch unsere Qualitäten liegen. Mhm. Mhm. Also etwas zu tun, ähm, was für einen selber, was den eigenen Talenten entspricht. Hm. Also, dass es, dass es stimmig ist, dass es wie der Schlüssel zum Schloss ist. Und manche Leute finden einfach ihre Talente nicht heraus. Erkenne dich selbst, ist so eine Forderung, die man da... Ne? Erstens. Zweitens, dass man das, was man tut, mit Begeisterung tut, weil es im eigenen Leben Sinn macht und den eigenen Talenten entspricht. Hm. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Und ähm, ich glaube, es hat ähm, was zu tun mit stetig und ständig. Hm. Also ähm, ein gewisses Durchhaltevermögen zu haben und Frustrationstoleranz zu haben. Ich glaube aber auch, dass es noch solche Sachen dazukommen wie gute Selbstorganisation und Wichtig auch, ein Näschen dafür zu haben, wo dieses Mal ein besonders spezielles Talent, was ich mit Freude und Leidenschaft lebe und mich und arbeite dafür, wo das gerade gebraucht wird. Verstehst du? In, in welchem Weil, Kontext ich das einbringen kann? Ja, wie, wie begebe ich ja? mich in eine Situation, in der das auch blühen kann? Ja, und w dann muss man auch nochmal definieren, was ist denn Erfolg? Hm. Ja. Erfolg, was, was ist Erfolg? Gut, da können wir vielleicht nochmal ein noch andermal darüber diskutieren, aber, ähm, ich glaube, dass es das was zu tun hat, mit, ähm, ein gutes Echo zu bekommen, also, dass man wahrgenommen wird und wertgeschätzt wird, hm. und dass das auch zum Ausdruck gebracht wird. Also des Menschen, ich weiß nicht, wie lange wir unser Podcast durchhalten können, wie viele Jahrzehnte, wenn wir nicht eine einzige Rückmeldung bekommen. Ja, okay. <lacht> ja. Ja? Mhm. Also ob dann, weil ich kann nur erkennen, dass mein Handeln für mich und andere sinnvoll ist, wenn ich darüber eine Rückmeldung bekomme. Mhm. Ja? Eine Rückmeldung, die sagt... Um, was das für den Jemen bedeutet hat oder auch nicht bedeutet hat. Hm. Ja. Um, und wenn ich, was kann es Erfolg noch sein? Natürlich materieller Erfolg, wenn ich damit vielleicht irgendwann ein gewisses Einkommen ähm, erzielen kann. Oder wenn ich vielleicht damit erreichen kann, dass die Menschen, die uns zuhören, in ihrem Leben ein klitzekleines bisschen Entspannung erfahren können. Hm. Ja? Das also ist, äh, wo sie einfach ein äh, kleines bisschen glücklicher sein können. Das äh, ab von dem, von den, ich benutze jetzt mal einen Begriff aus der Wirtschaftswelt, aber meine ihn eigentlich übergeordneter, das ist die Frage nach, wo steckt die Wertschöpfung darin? Vielleicht mhm. in ihrem Wortsinne. Ne? Mhm, mhm. Also, es kann ja auch, muss ja nicht immer nur diese materielle Wertschöpfung in irgendwie in Geld und Ware sein, sondern kann, kann ich meine jetzt auch die Wert, die ideelle Wertschöpfung. Es gibt mir unheimlich mhm. mit dir äh, auf dieser Ebene zu diskutieren ja, und mhm. uns auszutauschen. Äh, rauszufinden, wo wir gleicher Meinung sind und wo die Unterschiede liegen und voneinander zu lernen. Das, das meine ich zum mhm. Beispiel als Wertschöpfung. Mhm. Ne? Aber ich will nochmal in eine etwas andere Richtung. Wir sind jetzt schon auf der ähm, auf einer sehr fortgeschrittenen Selbsterkenntnisebene. Mhm. Was mache ich, wenn ich einfach nur neidisch bin? Wenn ich, wenn ich weiß, ich bin so ein neidischer Mensch und das tut mir auch herzlich leid, aber wenn mhm. ich dann sehe, dass der da mit seinem dicken Auto vorfährt, ähm, dann bin ich einfach neidisch. Du hast hier äh, du hast so schöne ähm, Tipps zum richtigen Umgang mit Neid ausgegraben. Die sind von äh, der Frau äh, Hegenauer Schattenhofer. Ich äh, würde hm, würd vorschlagen. Die habe ich aus einem Zeitartikel gefunden. Die, die würde ich auch Sü noch nee, mal aus der süddeutschen. Die, aus der Süddeutschen Zeitung. Die würde ich nochmal auch in den, in den Shownotes auch nochmal äh, ver, mm. ver, verbraten. verbraten, weil das ist echt toll. Deswegen, Frau äh, Hagenauer-Schattenhofer, sehen Sie es uns nach, wenn wir Sie hier einfach dreist zitieren, aber das äh, bringt es erstmal bringt es toll auf den Punkt. Vielleicht erzählst du mm. mal fünf, fünf relativ einfache Punkte, was ich denn machen kann, um mal unseren Hörern mm. auch mal ein paar praktische Tipps an die Hand zu geben. Mm. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, wir kennen die Lebensumstände des Anderen nicht und das führt zum Neid. Also ein Tipp dafür ist, dann hinzuschauen, was, wie ist das Leben des Anderen und mit dem Beneideten das Gespräch zu suchen und den mal zu fragen. Also ich finde das und das an dir, und da bin ich neidisch, so wie du das mit deinem Freund gemacht hast im Grunde genommen, hm. Franco. Ja. Dass ihr euch dann in einer etwas entspannteren Situation, oder ihr habt eine Situation herbeigeführt, in der es etwas entspannter ist, euch mal danach gefragt, also ich finde diese Eigenschaft oder das von dir ganz toll, diese Fähigkeit. Und wie geht es dir denn eigentlich damit? Hm. Findest du das gut? An dir selber oder weißt du darüber überhaupt, mhm. dass das etwas ist, was an dir äh, bemerkenswert ist oder hervorsticht? Also dass man durch, durch Fragen, durch aktiv, anstatt es einfach nur still es äh, dem zu neiden, ähm, sich äh, aktiv versucht, den, äh, die Innensicht dieses Lebens, das man da beneidet, zu erschließen. Ne? Mhm, mhm, genau. Dass man also die Lebensumstände, das, das, das, die eigene Haltung, das Denken und Fühlen des anderen mal kennenlernt. Mhm. Und dem anderen die Möglichkeit gibt, sich in einem Rahmen zu zeigen. Mhm. ja und Der zweite Tipp, den fand ich ganz äh, spannend, der drehte sich darum, äh, wie es denn mit dem, dass das Neid oft mit dem eigenen Selbstwertgefühl oder die, gerade dem Mangel daran zu tun hat weil es könnte sein, dass das vielleicht ein Grund ist, warum ich mich jetzt nicht ständig in der Neidsituation wiederfinde, weil ich da ähm, ja äh, mit Selbst, Selbstwert <lacht> bis zur Arroganz manchmal gesegnet bin und auch dafür schon ordentlich Prügel einstecken musste, aber äh, dass man einfach, wenn es einem genau anders geht, dass man diese, dieses, diesen mangelnden Selbstwert nicht auf andere projiziert und dem das neidet. ne? Ja, ich bin immer mit, ich fange an mit diesem ganzen Begriff von Selbstwert auch da mal genauer hinzuschauen. Es ist so ein Begriff, der schwirrt jetzt seit vielen Jahrzehnten in den psychologischen und pädagogischen Kontexten rum. Mhm. Und ähm, wird da einfach benutzt, manchmal auch kontextentfremdet. Mhm. Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt die richtige Definition von Selbstwort, Selbstwert überhaupt noch präsent habe. Für mich ist Selbstwert setzt Selbstwert erst einmal voraus, dass ich um mich weiß, mhm. wieder Selbsterkenntnis, dass ich ein Bewusstsein darüber habe, was meine Begabungen und Fähigkeiten und das Erlernte ist. Und dass ich das, was meine Fertigkeiten sind, meine Fähigkeiten, mein Können, dass das auch für mich eine Wertigkeit hat. Mhm. Alles andere ist sehr dünn. Wenn ich erstens, wie das viele Jugendliche zum Beispiel gerade erleben, ja, ähm gar nicht genau in einem Umbruchprozess sind und ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten noch gar nicht wissen, mhm. wo sie denn hingehören. ja Und wie das, was sie denn da können, im gesellschaftlichen Kontext bewertet wird oder im Freundeskreis bewertet wird, dann gibt es die Verirrungen und Verwirrungen. Mhm. Da und, aus, ausprobiert und ausgetestet mit oft <lacht> allen möglichen Spannungen fatalen Sachen. Auswirkungen und wenn man dann noch mal in das Lebensalter zurückgeht bei Kindern und Kleinkindern ich glaube, dass das gar nicht so sehr viel damit zu tun hat, ob, das, ob die ein Selbstwertgefühl haben mhm. ich glaube, vielleicht können die das auch noch gar nicht ich glaube, dass es viel mehr was zu tun hat dass sie Sicherheit haben Emotionale Sicherheit und strukturelle Sicherheit. Mhm. Dass sie sich sicher fühlen können, dass sie willkommen sind bei dem anderen. Und in das Leben bringen. Mhm. Wenn auch manchmal Beschwerlichkeit oder Anstrengung, aber grundsätzlich eine Schönheit in das Leben des anderen bringen. Und wenn sie darüber, die Kleinen, eine Rückmeldung bekommen, dass sie sicher sind und dass sie für den anderen etwas Beglückendes sind. Dann haben sie eine Stabilität, die ihnen ermöglicht, auf sich selber zu schauen, ehrlich und aufrichtig. Und dann, glaube ich, kann sich ein Selbstwertgefühl entwickeln. Weil ich dann reflektieren kann, wer bin ich, wer hab, was habe ich, und muss nicht, wenn ich da Dinge entdecke, die ich vielleicht nicht so richtig schick finde, hm. äh, verliere ich aber nicht die, die Sicherheit und Geborgenheit der sozialen Beziehung. Ja. Eig eigentlich müsste man jetzt in diesen Tipps springen, weil das nämlich gut zu Tipp Nummer 4 passt. Ähm, äh, der darauf hinweist, in dieser negativen Neidemotion ähm, nicht so gefangen zu bleiben, ähm, weil, weil man äh, das als Unterschied, oder als Mangel zu etwas, äh, zu jemand anderem sieht. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau. So nachdem, also, dass hier du steht so, mach dir klar, dass du so, wie du bist, gut genug bist. Und dass dein Neid, mhm. nur Ausdruck äh, von genau vielleicht diesem, diesem Mangel, äh, nicht gut genug zu sein oder dem vermeintlichen, dieser Vorstellung nicht gut genug zu sein, gespeist mhm. wird. Ne? Und gut genug ist die, der eine Aspekt, also der dann schon mit Bewertung zu tun hat, mit äh, ich bin in Mathe 1 und in Englisch 5. Mhm. Ne? Ähm, da ist dann immer so zwischen gut und schlecht, also, wenn wir anfangen mit gut und schlecht zu arbeiten, ähm, dann begeben wir uns in ein gefährliches Minenfeld. Hm. Sondern einfach zu erkennen, welche Eigenschaften habe ich, welche Fertigkeiten habe ich, die äh, etwas Konstruktives oder vielleicht sogar Schönes in meinem Leben sind hm. und vielleicht sogar auch etwas Konstruktives und Schönes, Beglückendes in dem Leben anderer Menschen Einfach das zu schauen und zu sagen, ah, also äh, ich bin deswegen, wir haben deswegen eine so gute Beziehung, weil meine Kreativität regt meinen Partner an, ähm, nochmal neue Gedankengänge zu spinnen und neue Wege zu finden und neue Dinge zu kombinieren und zu erforschen und seiner, äh, seiner forscher Freude nachzugehen, seine mhm. Entdeckerlust nachzugehen, ja? und den Dingen und von mir Anregungen zu bekommen, Dingen genauer auf den Grund zu gehen. Mhm. So, das ist eine wertvolle Eigenschaft, Menschen mhm. anzuregen. Ja? genauso wie es eine wertvolle Eigenschaft ist, zu sagen, also ich gucke da jetzt mal ganz genau hin. Das will ich jetzt alles mal ganz genau wissen. Hm. Ich will ein Diver sein, ein Taucher. Ich will da tief eintauchen in Wissen und Mater ähm, Denken. Und ich will da nicht nur mal eben so drüber skimmen hm. und mir das notwendigste oberflächliche Wissen einfangen, wo ich dann bei Gelegenheit mit glänzen kann, wo ich nicht so tief ins Detail gehen muss. Hm. Ja? Also hm. darauf zu schauen... Und dann natürlich auch äh, wirklich ins Gespräch zu gehen mit den Menschen über das, was, äh, was du an ihnen neidest, um dann festzustellen, dass die das vielleicht gar nicht wirklich so toll finden, hm. sondern dass, um das man sie beneidet, für sie vielleicht eine Mühsal ist. Das, ja, das, das ist ja auch Tipp 3, ne, mal zu hinterfragen, dieses äh, tiefe Eintauchen darin und zu hinterfragen so, wie ist das, du, den ich beneide, denn eigentlich für dich? Beneide dich um dies und jenes. Mhm. Mühsal wäre mir jetzt gerade gar nicht eingefallen, das kann es natürlich mhm. auch sein, dass mhm. da bist du neidisch auf einen tollen Musiker, weil der das so super kann, äh, aber du siehst mhm. nicht die Mühe und den Schweiß, den es kostet und mhm. vielleicht oder gerade bei, bei, bei Künstlern fällt mir das immer wieder auf, ob bei Leuten, die ich wirklich, die, die, ich, die ich kenne oder die ich nur aus, vom Hörensagen aus der Literatur kenne, ähm, da werden die benannt, boah, du kannst aber toll malen oder man ist wirklich neidisch darauf. drauf und dabei ist das deren Kanal, über den sie sich ausdrücken müssen und sie können gar nicht anders. Es gibt ja immer diesen Spruch, mhm. ne? wenn äh, Kunst kommt von können, käme es von wollen, hieß es ja Wunst und ich finde immer, es müsste eigentlich Munst heißen von müssen. So, der wahre Künstler muss, der kann gar nicht anders. Mhm. Aber mir ist bei diesem Tipp 3 äh, mal zu hinterfragen oder den, den Menschen, den man beneidet, mal damit zu konfrontieren, um was man ihn beneidet und äh, rauszufinden, dass der das vielleicht gar nicht so wertschätzt, um was man ihn beneidet. Ähm, mir, ich, ich, dieser, diese Situation von dem, äh, von dem Schulfreund, von dem ich erzählte, da ging es um ein um Mein von ihm so empfundenes, äh, unverschämtes Glück, dass ich dauernd so ein Glück hätte, so Gust Gustav äh, ganz mäßig, ne, hier aus, mhm. aus, aus Entenhausen. Und der sah das von außen, er hat einmal dieses Muster irgendwann an mir entdeckt und hat das dauernd wieder gesehen und gesehen und gesagt, wie, wie kann man nur so, so ein Glück haben? Das ist so unverschämt, so, ne? Mhm. Und als er mir das erzählt hat, ich ich verstehe, was er wohl meinen könnte, aber es war dann interessant für mich zu sehen, so von wegen, ich empfinde das gar nicht als, da habe ich aber wieder Schwein gehabt, so was weiß ich, so Lotto-Glück, ne? Lotterie-Glück, mhm. sondern bei mir, ich glaube, dieses, das, was er von außen dann als, oder oh, da hat er wieder, der dauernd so viel Glück und ich habe immer so viel Pech, so, ne? ähm, mhm. dass das viel aus meiner Eigenschaft heraus äh, begeisterungsfähig zu sein, in einem richtigen Moment einfach spontan eine Sache zu tun, die dann auch noch funktioniert, weil ich mich dafür begeistere, zu tun hat, dass das heißt, weniger mit Glück als mit ja, einer Form von Tatkraft Engagement. zu tun, Engagement und Tatkraft zu tun mhm. hat, die aber oft genug auch nach hinten losgeht. Die ganzen vielen Male, wo ich dann mhm. irgendwie damit mit meiner Begeisterung auf die Schnauze falle oder äh, mich nach drei Wochen dann schon wieder nicht fürs Thema interessiere, die fanden dann, wenn du so einem Muster folgst, äh, wenn du in so einer, in so einer selektiven mhm. Warnung bist, fanden die überhaupt gar keine gar keine Beachtung bei ihm. so Deswegen Tipp 3, mhm. ähm, mhm. find mal raus, wie sehr derjenige, den du beneidest, um etwas, wie, sehr da, wie der das eigentlich selber einschätzt oder wie das bei dem zustande mhm. kommt. Und das gibt viel mhm. Einsicht darüber, ähm, ob das denn wirklich so beneidenswürdig ist. Egal, ob das jetzt um Mühsal geht oder um Dinge, Aspekte, die man vielleicht nicht sehen kann oder nicht sieht. Ne? Mhm. Mhm. Mhm. Genau so ist es. Ganz genau so. Also ich denke, nochmal auf einer anderen Ebene, Leute im Neid, wenn wir im Neid sind, dann schauen wir von außen. Ja. Wir sind nicht im Gespräch. Ja? Wir sind nicht, wie man so schön sagt, im Kontakt mit dem anderen. Hm. Sondern wir sind in der Distanz. Wir haben uns davon äh, isoliert, von dem anderen. Wir sind auf innerlich auf eine andere Ebene gegangen. Hm. Wir sind in uns und unseren Bedürfnissen verstrickt. Und ich glaube, die Erlösung, ne, die Lösungsstrategie kann nur darin liegen, dass wir wieder ins Gespräch gehen, dass wir in den Austausch gehen, dass wir in das Hinschauen gehen. Hm. Wer ist der andere? Wo ist der andere? Was passiert bei dem eigentlich? Wie kommt es, wie du sagst, zustande? Sehe ich immer nur Peaks? Sehe ich immer nur so Höhepunkte, mhm. wo das dann mal Glück ist mhm. und sehe nicht die vielen misslungenen Versuche? Mhm. Ja, weil ich da meine Sichtweise schon so fokussiert habe, dass ich große Teile der Realitäten ausblende. Mhm. Ja, all solche Dinge. Ne? Und aus in, bist du noch da? Mhm. Ah, du bist noch da, alles klar. Und in Austausch zu gehen, ist auch ein, ein wichtiger Schritt, den man von der anderen Seite aus machen kann. Weil, was ich schön finde bei diesen fünf Tipps, der fünfte Tipp bezieht sich auf jemanden, der vielleicht mitkriegt, dass er beneidet wird um etwas und äh, weist darauf hin, dass neidische Menschen oft ähm, wenig Attraktives an sich selber wahrnehmen können. Und da in einem Mangelflecht sind. Und dass, wenn man merkt, dass man beneidet wird, äh, das dem anderen nicht moralisch vorwirft, mhm. sondern ähm, äh, wenn man da helfen will oder kann oder möchte äh, oder überhaupt in der Situation ist, das zu tun, dass man dann guckt, wie man, wie man ähm, wie man da Hilfe reingibt im Sinne von ähm, diesen neidischen Menschen vielleicht auch auf Eigenschaften hinzuweisen, die er selber an sich gar nicht sieht, die aber durchaus von außen ebenfalls im Gegenzug beneidenswert wären. Mhm. Gerade wenn du so im Mangel bist, dann siehst du natürlich vor allem den Mangel, was du gerade sagtest, so fokussierte sichtweise. Du siehst mhm. aber auf wenig die eigene Qualität und das ist das, was, mhm. was sehr schade ist, was dann oft die Situation für dich selber so vergiftet und ähm, wenn du bemerkst, dass du beneidet wirst, kannst du dem Neidenden natürlich so auch ähm, ein, ein Stück weit aus seinem Mangel heraushelfen, vorausgesetzt, der will das oder der sieht das überhaupt. Man kann das ja auch subtil machen. Ne? Aber das finde ich ganz schön, dass es das hier nicht nur diese fünf Tipps immer darum gehen, so von wegen, was tue ich, wenn ich neidisch bin und mein Problem, wie komme ich da raus, sondern äh, die auch ansprechen, so was kann ich eigentlich tun, wenn ich beneidet werde und wie kann ich konstruktiv damit umgehen. Ja, ich glaube, dass man sogar noch einen Schritt weiter oder vorhergehen kann. Hm. Nämlich, hm. wenn ich merke, dass ein anderer auf etwas, was ich kann oder bin oder habe, neidisch ist. Hm. Ja, dann kann ich, wie immer, das Gespräch mit ihm suchen und ähm, das ganz vorsichtig und liebevoll ansprechen und sagen, hm, also... Ich nehme wahr, dass du das und das irgendwie schön findest und dass du das auch können wollen würdest. Mhm. So. Oder man kann bestimmt noch schönere und behutsamere Formulierungen finden. Mhm. Und dann auch wieder schauen, also sagen wir mal, ähm, frei reden können vor einer größeren Gruppe. Mhm. Ja? Also ich nehme wahr, dass du diese Eigenschaft von mir, dass ich gut in einer größeren Gruppe reden kann und nicht so nervös bin, ähm, dass das etwas ist, was bei dir auch ähm, Anerkennung auslöst oder was du gut findest. Hm. Ne? Und ähm, was du vielleicht auch gut gerne können wollen würdest. Du würdest gerne auch diese Sicherheit haben ähm, und das, die, das die den Mut haben, vor einer größeren Gruppe von Menschen zu sprechen. Ne? Und ähm, dann kann man so im Gespräch ein bisschen herausarbeiten, um was es dem anderen eigentlich geht. Dem geht es vielleicht eigentlich gar nicht darum, vor einer größeren Gruppe zu sprechen, sondern dem geht es vielleicht um den Mut oder vielleicht geht es dem darum, dass er auch super Ideen hat, die er einfach anderen sagen möchte, hm. wo er einen Beitrag leisten möchte hm. und irgendwie nicht die Gelegenheit findet. Und eigentlich denkt, die Gelegenheit wäre, in der Kirche eine Predigt zu halten, aber das kann ich nicht und das darf ich nicht. Hm. Ja? so. Und eigentlich ist es dann letzten Endes, dass er nicht den richtigen Weg weiß, wie er das, was er da eigentlich möchte, hinkriegen kann. Hm. Ne? Dass er, was weiß ich, nicht von einer großen Menschenmenge vielleicht sprechen muss, sondern wie wir hier ein längeres Telefonat führen, wo wir uns zu einem Thema unterhalten, als Podcast. Und es einfach aufnehmen und wenn wir im Gespräch sind, äh, dann verlieren wir vielleicht auch das Lampenfieber. Hm. Was übrigens ja auch gut ist, weil es Adrenalin ausschüttet und uns zu Leistung, also zu einer Leistungsfähigkeit äh, Verhilft. bringt. Verhilft, ja. Ja, ja. Und ähm, da einfach mit dem demjenigen, wenn man rausgekriegt hat, worum es eigentlich geht, vielleicht auszuloten, welche Möglichkeiten, welche anderen Alternativen es geben kann, das zu erreichen. Hm. Ja? Und das ist dann noch ein Schritt vorher, weil ich glaube, wenn ich dem anderen einfach nur sage, weißt du, ich kann gut von der Gruppe reden und du kannst wunderbar Bilder malen, hm. dann laufe ich an dem anderen vorbei, weil das Bildermalen ist für den im Moment nicht, nicht im der Fokus. Punkt. Nicht der Punkt, ne? Ja, darum will er, das will er im Moment gar nicht hören. Ja. Sondern der hat da einen Mangel, dass er etwas können möchte oder etwas erleben möchte, tun möchte, was er aus seiner subjektiven Perspektive im Moment nicht hinkriegt. Und er möchte nicht über etwas informiert werden, was er kann. Hm. Ja. Das ist so ähnlich mit: Nein, Kind, du hast keinen Wasserkopf. Ja. Ja? Aber das war jetzt ein bisschen, das war sehr an dem Menschen. Ja, aber es hört. hört das, Kannst du das rausschneiden, Branko? Das, das, das schneiden wir alles raus und das hört ja auch keiner. Wie immer an ja. der Stelle freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen und sind sehr gespannt, wie ihr das seht, gerade wenn es auch mal kontrovers wird. Wir reden hier einfach ins Blaue hinein. Wir haben zwar uns vorbereitet, aber wir haben natürlich vertreten wir unsere Meinung hier und äh, es ist immer wieder. Interessant, aber auch schmerzhaft für mich zumindest herauszufinden, dass meine Meinung nicht unbedingt immer die richtige sein muss und vielleicht nicht mal willkommen ist. Hier im Podcast kann man wenigstens Stopp drücken, aber falls ihr bis hierhin gekommen seid und nicht Stopp gedrückt habt, würde es uns sehr interessieren, was ihr zum Thema Neid denkt, wie ihr selber damit umgeht und wie ihr das Ganze empfindet. Diskutiert dazu unter denkblasen-podcast.de und unterhalb dieser Folge der Denkblasen findet ihr wie immer Kommentarmöglichkeiten. Ihr dürft aber auch, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, uns gerne E-Mails schicken, nämlich an mail denkblasen-podcast.de. Das kriegen sowohl Katharina als auch ich und wir werden uns ganz bestimmt melden und wenn es irgend geht auch zeitnah. Liebe Katharina, wir ver verraten wir noch kurz, was wir in der nächsten Folge machen. Da haben wir nämlich eine kleine Sonderfolge. Erzähl mal kurz. Kleine Sonder. Also, ähm, ich übe ja schon seit bummelig 20 Jahren ähm, Zen. Im Zen-buddhistischen Umfeld. Und... Ich finde diese Übung sehr bereichernd und fruchtbar. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz schön wäre, einfach an dieser Stelle ein klein bisschen darüber zu erzählen, was denn eigentlich Sinn ist und was das auf sich hat und was das für mich gebracht hat und was das vielleicht von an, für, bei anderen gebracht hat, die ich kennengelernt habe. Und äh, ja. Der konkrete Anlass ist, dass ihr eine, ähm, eine Zen-Meditationswoche habt und mhm. du quasi jetzt nicht live aus der Sendung berichtest, aber wenigstens äh, dich mal am Nachmittag für ein Stündchen abseilen wirst und uns äh, Näheres erzählst. Da bin ich schon mhm. sehr gespannt. Mhm. Ja, welche auch, wie das wohl geht. Ich danke dir für dieses Gespräch heute mal wieder. Es war wieder sehr erhellend und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag, Katharina. Ja, ich der Marco und ob ich da draußen natürlich auch. Tschüss. Egal, heute wird der Tag nicht sein. <lacht> Tschüss.